bei Ihnen machen wir es auch gleich, eine besondere Pressekonferenz mit dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Herzlich willkommen in diesem Hohen Hause und ich begrüße die Vizepressesprecherin der EU-Kommission, Frau Andreeva, und den Leiter, des, den Pressesprecher im Verbindungsbüro München, mit dem sie vielleicht schon mal Kontakt hatte, Herr Schulz. Herr Jean-Claude Juncker wird ein paar Sätze Intro sagen und dann äh, bitte ich um Fragen und bitte auch jetzt schon um angemessene Kürze in der Fragestellung, weil wir haben nur ungefähr 40 Minuten. Bitte, Herr Kommissionspräsident. Intro, Intro, Intro. Fragen bitte. Ja, sofort fragen. Das also, ist einfach. wer hat eine Frage? Herr Ramik, bitte. Knopf drücken. Sie sind sprachlos ohne Knopf. Hm? Achso, ich ja. Ah, ja. muss. Ja, ist, ist das so besser zu hören? Also gut, ich war in München auf der äh, SICO natürlich und da hat Trump jetzt in der Zeit die Sache mit den Autozöllen. Ähm, noch mal angeworfen, jetzt ist äh, so, er hat Ihnen ja ein Wort gegeben, dass es keine Autozölle geben wird. Ähm, wie stark wird jetzt Ihre Antwort aus Brüssel sein, nachdem das ja nun nicht mehr gilt, das Wort von Trump? Und dann noch eine Zusatzfrage. Ähm, was werden Sie Ihrem Nachfolger im Amt für einen Ratschlag geben im Umgang mit Trump in der Zukunft? Ich werde Trump Ratschläge geben, was den Umgang, Umgang mit dem zukünftigen Kommissionspräsidenten... War. Ihrem Nachfolger. Zweitens und erstens, äh, die Entscheidung ist in den USA ja noch nicht getroffen worden. Es gibt einen Bericht des Handelsministeriums, sagend, dass europäische Autoimporte nach USA die äh, amerikanische Sicherheit in Gefahr brächte. Wir sehen das nicht so. Ich hatte gestern ein längeres Treffen mit der Sprecherin des Repräsentantenhauses, mit Frau Nancy Pelosi, und habe da deutlich gemacht in dem Gespräch, dass wir das nicht so sehen. Das hat auch die Bundeskanzlerin im Übrigen in München bei der Sicherheitskonferenz deutlich zum Ausdruck gebracht. Trump hat mir nicht versprochen, dass er diese Autozölle nicht einführen würde. Er hat mir nur versprochen, dass er dies nicht täte während der Verhandlungen, die wir führen, und er hat mir versprochen, dass er dies nicht tun wird, ohne mit mir gesprochen zu haben. Er hat noch nicht mit mir gesprochen. Er hat noch nicht mit mir gesprochen. Insofern hält er sich immer noch an das Wort, das er mir gegeben hat. Wir im Übrigen auch, weil wir hatten ja, ich war da Ende Juli, da am 25. Juli, glaube ich, gesagt, wir würden äh, den Import amerikanischer Sojabohnen nach Europa massiv nach oben bewegen. Das haben wir gemacht, seit ich da in Washington war haben die Soja-Importe sich um 112 Prozent äh, nach oben bewegt. Wir haben versprochen, dass äh, Flüssiggas aus den USA stärker nach Europa gebracht werden kann, als dies vormalig der Fall war. Wir bauen 14 Terminals zurzeit. Wir halten uns an unsere Versprechen und ich habe keinen Grund davon auszugehen, dass Herr Trump das nicht ebenso... Hört man mich nicht? Ein bisschen schlecht. Man muss mich bis nach Washington hören. Ne? <lacht> ja. Wir halten uns an das gegebene Wort. Und ich gehe davon aus, dass äh, der amerikanische Präsident dies auch tut. Ich sehe ihre, die Enttäuschung in Ihren <lacht> Gesichtsmassen. Aber das ist so. Wenn ich Grund hätte, daran zu zweifeln, würde ich das auch sagen. Aber ich sehe zurzeit keinen Grund, das gegebene Wort als nicht gegeben anzusehen. Frau Henkel-Weidhofer. Ich wechsle das Thema. Können Sie mir Wex immer sagen, welches Pressorgan? Ja, Badisches okay. Tag, das Baden-Baden. Ja, ja, kann ich. Freut mich. Ich mache regelmäßig Ferien auf dem Schliffkopf, Insofern lese ich sie regelmäßig. Wonderbar. Sie haben keine Mehr. Geheimnisse für mich. Vielleicht Sie für mich auch nicht ein anderes Thema. Also, ich komme in die Niederungen der Landespolitik. Wenn es nur außenpolitische Fragen gibt, würde ich meinen Themenwechsel zurückstellen. Wenn es nicht gibt, Herr Juncker, ja, Sie. Aber Landesfragen sind auch außenpolitische Fragen. Sie baden Württemberg wissen, ist ein großes Land. Wenn baden württemberg ein selbstständiges, unabhängiges Land wäre, gehört das zu den größten Ländern der Europäischen Union. Insofern. Mag ich das nicht, wenn Sie sich selbst als Ländle beschreiben? Wenn Grün. Sie ein Ländle sind, was ist dann Luxus? Von Ländle kann keine Rede sein. Größer und bedeutender als meine Heimat Österreich. Aber das ist ein anderes Sie Thema. Sie sind Österreicherin. So schaut es aus. Ja. Ich habe auch nichts dagegen. Ne? Ja. Herr Juncker, Sie sind in der, wie Sie wissen, äh, Fahrverbotshochburg Stuttgart gelandet, in der es. Äh, unterschiedliche Bewertungen des Themas Grenzwerte und äh, luftsituation gibt. Können Sie vielleicht noch mal klarstellen, wie es denn jetzt aus Brüsseler Sicht ausschaut mit den Grenzwerten und vor allem auch mit den Lockerungen, die die also, Bundesregierung wollte? wenn der Herr wollte? mit sich ein bisschen beugen würde, würde ich sie auch sehen. Ja, jetzt sehen wir uns. Entschuldigung. Ja, ja. Na ja, also. Über Grenzwertigkeit äh, in den Medien können wir auch mal auch sprechen. Ne? Ähm. Brüssel verhängt keine Fahrverbote, sondern Brüssel im Einverstand mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat Grenzwerte festgelegt. Also es ist Sache, lokaler, regionaler, manchmal auch nationaler Behörden Fahrverbote zu verhängen oder nicht. Ich lasse mir das nicht... Äh, anhängen. Ne? Nicht ich verfüge über Fahrverbote, sondern die, die dafür zuständig sind. und Dass man so tut, als ob Brüssel jetzt baden württemberg mit Fahrverboten äh, äh, verhängen würde, ist einfach grenzwertig, wie Sie zu Recht gesagt haben. Nachfrage zu dem Thema Fahrverbote? Sehe ich nicht. Ah, Herr Beundner, DPA, Genau, das heißt, Sie finden es explizit unfair, wenn Herr Kretschmann sich immer wieder auf Recht und Gesetz beruft, das aus Brüssel kommt. Nein, Herr nein, Kretschmann nein, sagt ja immer, wir können nichts dafür. Ja, das ist nicht unfair, weil das, das ist so, aber es fand statt mit Zustimmung der deutschen Bundesregierung. Insofern, wann immer man in Brüssel sagt, macht man sich selbst. Entschuldigung, also ich bin auch der kurzen Antwort fähig, aber das war die kürzeste Antwort, die ich heute parat habe. Ähm, bitte Frau Thoms, Katharina Thoms SWR, Südwestfunk. Noch mal eine Frage zu den Grenzwerten. Als ich noch jung war, hieß das Südwestfunk. Ja, da war Popshop, ich noch viel jünger. Südwestfunk 3, ich habe schon Südwestfunk gehört, bevor Sie überhaupt hören konnten. Davon gehe ich aus, ja. ja das ähm. sieht so aus. <lacht> nochmal zu den Grenzwerten. Ähm, gleichzeitig in der ganzen Diskussion wird ja auch immer wieder spekuliert, ob Brüssel die Grenzwerte denn nochmal ändern würde. Entweder absenken oder sogar anheben. Was können Sie denn dazu sagen? Können Sie sich sowas vorstellen? Es bleibt so, wie es ist. Das war noch eine kurze Antwort jetzt. Mhm. Es bleibt so, wie es ist. Auch wenn Sie nicht mehr Kommissionspräsident sind? Ich kann die Sinnflut nicht beschreiben. Aber ich gehe davon aus, weil es braucht ja die Zustimmung der Mitgliedstaaten. Ich sehe nicht, dass die Mitgliedstaaten in Toto jetzt bereit wären, an diesen Grenzwerten zu rütteln. Das wird nicht stattfinden. Denke ich. Herr Kommissionspräsident, wenn Sie so weitermachen, lösen wir uns hier in fünf Minuten auf. Ja, ja. Ich komme aber hier eine programmatische Rede nein, nein, nein, vom Stapel ist gut, lassen. Aber ist gut. Eine Nachfrage zu diesem Thema, Herr Bröndner. Sie haben zwar gesagt, Brüssel verhängt keine Fahrverbote, aber was halten Sie denn von Fahrverboten? Das ist Sache der lokalen, regionalen oder nationalen Behörde. ist nicht meine Sache. Ich habe das nicht zu kommentieren. Ich könnte etwas sagen, aber das werde ich nicht sagen. Zu der Art und Weise, wie in, in Deutschland, auch in Baden-Württemberg, wie und wo die Messstationen eingerichtet werden. Dazu fiel mir vieles ein, aber das ist auch nicht meine Entscheidung. Wer eine Messstation am Busbahnhof äh, aufbaut, weiß ja, was das zur Folge hat. Aber das ist nicht meine Sache und ich habe das auch nicht gesagt. <lacht> Herr Bauer vom SWR. Nochmal der SWR, aber ja. es gab auch davor den SDR, den Süddeutschen Rundfunk, ja, den, den kennen den Sie den wahrscheinlich auch. Den konnte auch. ich in Luxemburg nicht empfangen, ja, ja. auf UKW, aber SWF konnte ich empfangen. Wollte ich nur der Vollständigkeit halber gesagt haben. Ja, ja, ich kenne die Geschichte, die grausame Geschichte des Zusammenschlusses. Ja, ja, aber das hat sich gut gefügt. Stichwort Verhältnismäßigkeit ähm, bei den Fahrverboten. Das ist ja was, was dann hier in der äh, Landesregierung von Baden-Württemberg auch oft äh, diskutiert wird. Wann sind Fahrverbote verhältnismäßig? Und da gab es ja jetzt quasi auch äh, ein Zeichen von der EU-Kommission, dass man sagt, äh, wir haben jetzt bei Stickoxid, was eben bei Dieselabgasen besonders problematisch ist, den Grenzwert von 40 Mikrogramm, aber 50 wäre tolerabel. Nur um es noch mal klar zu machen, ähm, sehen Sie auch so, wenn jetzt Baden-Württemberg sagt, wir sind bei 50, verhängen keine Fahrverbote, würden Sie das für verhältnismäßig erachten? Also ich habe das im, im Detail nicht äh, zu beurteilen oder zu kommentieren. Ich weiß, dass es diese Debatte in der Landesregierung und sonst wo gibt. Ähm, ich bin der Auffassung, dass äh, die Ziel dass Ziel, das er zu erreichen gilt, für alle verbindlich ist, bin aber offen für schrittweise Annäherung an die Zielsetzung, weil äh, für mich ist wichtig, dass wir das Ziel erreichen, für mich ist wichtig, dass man das relativ schnell tut, für mich ist nicht so sehr wichtig, was in der Zwischenzeit passiert, wenn das Ziel stimmt und wenn alle sich zu diesem Ziel bekennen. Also ich rede hier, Sie reden mich als Person an. Ne? Ich bin ja nicht die Kommission. Ich wünschte mir, es wäre so, aber das ist nicht so. Es gibt zuständige Kommissare und denen sage ich, wer sich an das Ziel heranbewegt, ist auf dem richtigen Weg. Wenn jemand in Richtung 50 geht und wird bei 45 gebremst, weil er noch nicht bei 50 ist, aber bei 43 vorgestern war, dann nenne ich das einen typischen europäischen Fortschritt. Weil der Fortschritt in Europa bewegt sich im Schneckentempo. Aber sagen Sie jetzt nicht, dass die irrsinnig lange Zeit haben. Sagen Sie, Juncker hätte gerne, dass man sich auf 50 Prozent schnellstens äh, zubewegt. So. Nochmal das Thema Abgase. Fahrverbote? Nee, dann ein anderes Thema. Frau Ballerin von der Schwäbischen Zeitung. Hier. Ja, <lacht> Herr Juncker, ich wollte gerne fragen, Sie haben gerade schon gesagt, welche Bedeutung Baden-Württemberg hat in der Familie der europäischen Staaten oder auch Regionen, welche große Bedeutung, gerade auch wirtschaftlich. Was bedeutet denn der Brexit aus Ihrer Sicht konkret für Baden-Württemberg, für die baden-württembergische Wirtschaft? Oder was kann es bedeuten? Was würden Sie den Wirtschaftsvertretern hier vor Ort empfehlen? Ich treffe Frau May äh, morgen ab. Und äh, es bewegt sich nicht genug, damit ich davon ausgehen könnte, dies würde ein zielführendes Gespräch werden. Äh, ein nicht geregelter Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hat verheerende Folgen für beide Wirtschaftsräume, sowohl den innerpolitischen als auch den äh, den europäischen. Und das wird an Baden-Württemberg nicht spur spurlos vorbeigehen. Ich bin jetzt dabei, bin mir dann noch nicht sicher, was wir da vorschlagen werden, weil das alles ultra kompliziert ist, dass wir in, in dem Bereich äh, Innovation, Forschung die Verhältnisse so eng gestalten wie irgendwo möglich. Das ist ein echtes baden-württembergisches Thema, weil dies ist ein Forschungsland per Excellence. Aber ich weiß nicht, was Frau May mir morgen äh, mitteilen wird und äh, deshalb äh, baute ich meine geheimen Gedanken insofern für mich selbst. Ich habe aber keine richtigen Gedanken, muss ich sagen, weil ich nicht weiß, was, was unsere britischen Freunde eigentlich haben möchten, weil es gibt im britischen Parlament immer nur eine Mehrheit gegen etwas. Es gibt nie eine Mehrheit für etwas. Und wenn man mit jemandem redet, wie mit Frau May, die ich sehr schätze, die ich mag, äh, muss ich im, im Kopf haben, was denkt sie und was kann aus dem, was wir beide zusammen denken, im britischen Parlament entstehen. Und bislang ist immer etwas entstanden, was negativ war. Weil wir hatten ja ein Abkommen mit der britischen Regierung geschlossen. Aber dieses Abkommen findet ja keinerlei Zustimmung in, in Großbritannien. Ich halte das nach für vor für die tragischste Nachkriegsanscheidung, die wir in Europa getroffen haben. Ich sage wir, die die Briten getroffen haben. Noch mal dieses Thema. Nee, zu, zuerst der Herr Müller, war das ein anderes Thema. Also Frau henkel noch mal. Herr Juncker, könnten Sie das ausführen, wie das dann mit dieser möglicherweise Wahlteilnahme der Briten aussehen könnte? Also, die Sachlage ist relativ klar. Wenn die Briten eine Verlängerung ihres Austrittsdatums beantragen und wenn dies bis nach, bis nach Ende Mai reichen würde, müssen die Briten aufgrund geltenden Rechts zur Europawahl aufrufen, sei es auch nur, weil die EU-Bürger in Großbritannien, die ein Wahlrecht bei Europawahlen in Großbritannien haben, nicht von dieser Wahl ausgesperrt werden können. Also wenn die Briten das Austrittsdatum verlängern möchten bis Ende Mai, muss gewählt werden. Anders kann es nicht sein. Ob das klug wäre, ist eine andere Frage. Aber man kann geltende äh, Verträge nicht äh, annullieren durch einseitige, unilaterale Nationalentscheidungen. Also die Baden-Württemberger, die in London leben, haben Wahlrecht. Solange Großbritannien Mitglied der Europäischen Union ist, man kann die Baden-Württemberger in London ihres Wahlrechts nicht äh, entrauben. Mehr wäre. <lacht> Zu diesem Thema nochmal, Frau Ballerin. Es gibt ja ein klares Austrittsdatum. Man könnte ja sozusagen auch von Seiten der EU klar festlegen, das Austrittsdatum wird nicht über die Europawahl hinaus verlängert, unter anderem aus organisatorischen und Kostengründen, weil für alle Beteiligten ja klar ist, es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Briten sich an dieser Europawahl noch beteiligen, wenn sie danach ja. sowieso austreten wollen? Vertragsrecht ist Vertragsrecht. Solange die Briten Mitglied der Europäischen Union sind, haben die Briten und die in Großbritannien lebenden EU-Ausländer einen Anspruch auf äh, Teilnahme an der Europawahl. Äh, äh, wir können nicht einseitig verfügen, wir Europäer, kontinentaleuropäer, wann die Briten austreten, das ist... Äh, ein Datum, was von den Briten in äh, Betracht gezogen worden war und wir waren damit einverstanden. Ich kann mir vorstellen, wenn Großbritannien morgen übermorgen, vielleicht morgen schon, eine Verlängerung des Austrittsdatums oder ein Postponing des Austrittsdatums beantragen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeine Regierung in Europa dem nicht äh, positiv entgegentreten würde. Aber da sind wir noch. Aber es kann nicht so sein, dass wir, Kontinentaleuropäer, den Briten sagen, wollen sie austreten, weil wir müssen ja überhaupt nicht haben, dass sie überhaupt austreten. Aber das ist eine rechtliche Geschichte. Also Vertragsrecht ist bindendes Recht für alle. Noch eine Nachfrage von Frau Henkel-Weithofer. Das wäre aber Wasser auf die Mühlen der Populisten insofern, als das Chaos ja programmiert ist danach. Wenn dann danach ausgetreten wird und dieses ohnehin von der AfD und anderen abzuschaffende Parlament ja wieder plötzlich halb leer ist an einer Stelle. Nein. Äh, ja. <lacht> Nein, weil ich wiederhole mich, das Recht gilt. Vertragsrecht ist Vertragsrecht. Solange Großbritannien Mitglied der Europäischen Union ist, haben die Briten das Recht, die Pflicht sogar, Wahl zu organisieren. Sei es also auch nur wegen der in Großbritannien lebenden eu ausländer Das sind immerhin ein paar äh, Millionen. Und äh, ja, zur AfD fällt mir vieles ein, aber ich sage das nicht alles. Wer gegen Während für die Abschaffung des Europäischen Parlaments ist, wird ja wohl nicht die Frechheit haben, Listen für das Europäische Parlament aufzustellen. Das ist ja eine, eine Wahl, an der man eigentlich aus ethischen, deontologischen Gründen nicht teilnehmen darf. Niemand zwingt die AfD zum Europäischen Parlament zu kandidieren. Die hatten ja einige Mitglieder im Europäischen Parlament. Es ist nur einer übrig geblieben. bislang. Kommt übrigens aus dem Ländle, ja. wie Sie hier sagen. Zu diesem Thema noch Herr Ruf von der Stuttgarter Zeitung. Anderes Thema. Dann kommt auch die Stuttgarter Zeitung. Ja. Der Herr Müller. Auch mit einem ganz anderen Thema in Baden-Württemberg interessiert natürlich besonders die Zukunft von Kommissar Oettinger nach dem Ausscheiden aus der Kommission. Inwieweit sind Sie in seine Überlegungen eingeweiht oder haben vielleicht auch Ratschläge für ihn? Frage 1 und Frage 2. Wie lange amtiert die aktuelle Kommission voraussichtlich? Die aktuelle Kommission wird bis zum 1. November im Amt sein. Dann äh, sieht, äh, sehen die Regularien vor, dass dann die Nachfolgekommission ins Amt tritt. Äh, was meinen Freund Günter Oetting anbelangt, seine Zukunft, sein Sein und Werden, sein Streben und Mögen, entzieht sich A. nicht meiner Kenntnis und B. ist kein Material für eine Pressekonferenz. Aber ich habe hier zu sagen, weil ich muss das sagen, dass er ein sehr guter Kommissar ist. Ich habe ja nicht äh, einfach so äh, Günter Oettinger zum Haushaltskommissar bestellt. Er macht das sehr gut, weil er ist, äh, er hat ja breite Ideen und muss in schmalen Gassen einweisen. Und das tut er zur Perfektion. Wer Deutschland kennt und Europa mag, Nimm dann Schwärpen zum Haushaltskommissar. <lacht> Noch zu diesem Thema, Herr Oettinger? Frau Wieselmann? Eine Anschlussfrage: Wie lange muss ein gewesener Kommissar äh, sich zurückhalten, ehe er einen neuen Top in der Wirtschaft äh, übernimmt? Ich habe die Regeln geändert. Der Kommissionspräsident darf während drei Jahren nichts tun, was nicht die Zustimmung der nächsten Gesamtkommission fände. Ich halte diese, wie man im europäischen Jargon sagt, diese Cool-Off-Period, drei Jahre für richtig. Das waren vorher 18 Monate. Ich habe das für den Präsidenten auf drei Jahre ausgedehnt. Ähm, damit lege ich mir selbst Handschellen an, aber ich finde das auch äh, für den Kommissionspräsidenten berechtigt, weil eigentlich stocher der, Kommi der Kommissionspräsident allen Dossiers rum. Ich habe mich nie um Wettbewerbsfälle gekümmert, zum Beispiel Siemens Aus -Also, habe ich die Frau Vestager machen lassen, aufgrund einer Mission Letter, die ich hier am Anfang des Mandats geschrieben habe, wo drin steht, niemand darf Einfluss nehmen auf die Entscheidungen der Wettbewerbskommissarin, weil ich mich äh, schützen wollte vor Einflussnahme nationaler Regierungen. Die hat das trotzdem gegeben. siemens ausdrücken. dürfen Sie nicht davon ausgehen, dass ich nur mit äh, Unterstaatssekretären geredet hätte. Ich wollte, dass Frau Westhager ihr, ihren Job unbeherrlich tun kann, zu ihrem größten Gewinn im Übrigen und zum Gewinn Europas. Ich habe die Periode, in während der Kommiss gewesene Kommissare ohne Zustimmung der Kommission keinen Job annehmen können, auf 24 Monate verlängert. Und daran wird jeder sich zu halten haben. Und alle Spekulationen in der Presse, dass dieser oder jener dieses oder jenes tun würde, sind okay. Aber er braucht die Genehmigung des nächsten Kommissionspräsidenten, um das tun zu können. Ich habe übrigens mehrere äh, Anfragen gewesener Kommissare abgelehnt, wenn nicht abgeschmettert, weil ich mir dachte, das geht so nicht. Man darf nicht in einem Dossier unterwegs sein, Entscheidungen treffen, noch Nachlässe, hinterlassen und sich dann selbst in dem Bereich äh, Berufstätig bewegen, das geht nicht. Es gibt deontologische Regeln. Auch für, er über ein Mindestmaß an deontologischen Regeln verfügt, weiß sehr genau, was er tun darf und was nicht. Also, ich kann Präsident des Roten Kreuzes in Luxemburg werden. Ich hoffe, dass das auf keinerlei Widerspruch trifft. Nein, die Großherzogin ist Präsidentin des Roten Kreuzes. Also, ich könnte beigeordneter Präsident des Roten Kreuzes werden, aber ich bin eher für Caritas. Aber da ist eine frühere Ministerin von mir, Präsidentin, also mache ich Feuerweh. Dann bleibt es ja beim Alten. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> Herr Rufen mit einem anderen Thema. Ja, ich habe noch eine Frage zum Thema deutscher Föderalismus und äh, Europäische Union. Als Landeskorrespondent fragt man sich ja hier immer wieder, da beobachtet man ja, dass immer wieder oder ständig deutsche Ministerpräsidenten in Brüssel aufschlagen, deutsche Minister zu Verhandlungen anreisen. Jetzt hat ja die EU noch schon genügend Mitglieder. Ist das nicht ein bisschen verwirrend oder werden die, die deutschen Ländervertreter, Föderalisten in Brüssel überhaupt ernst genommen, wenn die dann noch mit ihren Separatinteressen ankommen? Ja, ich bin ja eigentlich ein, ein, ein Deutschlandkerner. Insofern weiß ich um die Bedeutung der Bundesländer und weiß auch, inwiefern der Bundesrat äh, äh, gesetzesgeberisch tätig ist. Insofern unterhalte ich mit den, äh, der, mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer und mit den Regierenden Bürgermeistern oder den ersten Bürgermeistern äh, laufenden Kontakt, weil ich ja auch wissen möchte, was vor Ort über europäische Dinge gedacht wird. Also von Brüssel aus sieht man vieles, aber man sieht nicht alles. Und diejenigen, die vor Ort tätig sind, die können besser schildern, Befindlichkeiten, Eindrücke, die es gibt. Ich treffe auch viele Bürgermeister, das steht nicht in den Zeitungen, aber ich unterhalte mich gerne mit, mit Lokalpolitikern, weil Europa findet ja vor Ort statt und nicht in Brüssel, wie man fälschlicherweise denkt. Man muss also das, was lokal und regional passiert, aufsaugen um die richtige Politik hinzukriegen. Und deshalb bin ich immer froh, wenn deutsche Ministerpräsidenten, wie Sie sagen, in Brüssel aufschlagen. Die schlagen auch manchmal so auf, dass man das auch hört. Finde ich auch okay. Wir hatten, als wir anfingen in Brüssel, am 1. November 2014, gesagt, dass wir groß in großen Dingen sein möchten und bescheiden, timide, in kleineren Dingen, und um die Leute nicht zu nerven. Ich habe verhindert, dass dass es eine europäische Harmonisierung der Toilettenspülungen gab, obwohl das energiesparend gewesen wäre, wie Sie aus eigener Erfahrung wissen. Ich habe äh, verhindert, dass wir an die Duschköpfe harmonisiert, obwohl das äh, energiesparend gewesen wäre. Aber wir, wir hatten das Thema Griechenland, wir hatten das Thema Ukraine, wir hatten das Thema äh, Migration, Einwanderung und, und, und, und, und das Thema Trump. Da habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt vorbreche mit einer europäischen Regelung über Toilettenspülungen, dann kann ich mir die Karikaturen selbst äh, ausbauen. In, insofern versuchen wir, so weit es geht, vor Ort uns zu informieren. Und nicht äh, Reißbrettentwürfe von Brüssel herkommen den Regionen und den Kommunen überzustülpen. Die Vorgängerkommissionen haben im Schnitt 120, 130 Vorschläge, Initiativen, Gesetzesvorschläge pro Jahr gemacht. Ich habe das auf 20, 22, 23 Vorschläge pro Jahr begrenzt. Wir haben 150 Gesetzesgebungsverfahren, die unterwegs waren, zurückgenommen. Wir haben abgeändert, verschlankt viele viel, äh, zurückgenommen und äh, ich weiß nicht mehr, wie viele Gesetze eigentlich äh, kassiert, sagt man auf Französisch, 60. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, dass wir so viel gemacht haben, aber 60. Also für mich ist der Gedankenaustausch mit äh, äh, den Bundesländern, auch mit den österreichischen Landeshauptmännern äh, und Hauptfrauen und Landeshauptleuten mit den Italienern, mit vielen anderen, auch mit französischen äh, Regionalpräsidenten, äh, sehr wichtig. Ich nehme das sehr ernst, was man mir sagt: Erlebnisberichte von vor Ort. Eine Nachfrage von Frau Henkel-Weithofer. Herr Jungen, rechnen Sie diese 60 Zurücknahmen der Taskforce zu oder kommt die sozusagen noch oben nee, Das war von Anfang an so. Wir haben ja eine Taskforce Subsidiarität angerichtet unter dem Vorsitz des ersten Vizepräsidenten Timmermans. Das ist unabhängig davon. Timmermans hat das auch vorher schon gemacht und wir haben das relativ früh am Anfang unseres Mandates so äh, festgelegt und diese Timmermans-Gruppe ist ja angesetzt von weil ich dieses Thema Subsidiarität, was ja auch in Österreich eine hervorgehobene Rolle spielt, äh, dieses Thema thematisieren wollte. Ich bin nur überrascht darüber, dass äh, diese Gruppe, zusammengesetzt aus Kommissaren, nationalen Parlamentariern und äh, europäischen äh, Institutionen, mit Ausnahme des Europäischen Parlaments, was sich geweigert hat, Daran teilzunehmen, obwohl da immer hehre Reden über Subsidiarität äh, geschwungen werden, nicht imstande war, die Bereiche festzulegen, die von der europäischen Ebene auf die nationale Ebene zurückbefördert werden sollten. Das war eigentlich Sinn und Zweck dieser Aufgabe. Und wenn man diese Frage mal konkret angeht, fällt außer Blablabla niemandem sehr viel ein. Mir fiel da schon einiges ein, aber ich war ja nicht Teil dieser dieser äh, Gruppe. Wir kommen, glaube ich, fast zur letzten Frage. Herr Pointner, dpa nochmal. Genau, ähm, mit Blick auf Sie die. Haben Hör Sie doch schon mal getroffen, oder? Das ist gut möglich, vielleicht in Brüssel. Ja, Sie müssen sich doch an mich erinnern können. <lacht> <lacht> äh, ich sag mal ja. ja. Dann lassen Sie sich nicht von Ihrer Frage <lacht> abgehen. <Kleiner. lacht> Ähm, mit Blick auf die Europawahl reden jetzt alle wieder von einer Schicksalswahl. Nervt Sie das eigentlich? Weil irgendwie ist doch Europa immer in der Krise und ständig ist Schicksalswahl, Schicksalswahl. Und da dann anschließend, was macht Ihnen mehr Spaß? Verhandlungen mit Frau May über den Brexit oder mit Herrn Trump über den Handel? Kann es von beiden. Kann es von beiden. Ich äh, äh, respektiere Frau May vollumfänglich. Aber ich habe keine Freude an diesen Gesprächen, weil ich bin nach Brüssel gegangen 2014, um etwas aufzubauen. Also ich bin jetzt mit dem Abriss beschäftigt. Das war nicht meine Absicht. Diese, dies wurde mir ja, ins Logbuch hinein diktiert. Ich muss mich also mit etwas beschäftigen, was kein Zukunftsprojekt ist. Und was Herrn Trump anbelangt, mit dem ich mich gut verstehe, habe ich im Juli, Ende Juli ein Abkommen getroffen, das bis heute hält. habe ich vorhin schon äh, als äh, Frage äh, beantwortet. Und ja, Schicksalswahl ist die europäische Wahl schon, aber das ist eigentlich nichts Neues. Weil jede Wahl ist irgendwo für die, für die betroffenen Länder oder für den Kontinent in unserem Fall eine Schicksalswahl. Ich hätte nur gerne, dass die Menschen auch zur Wahl gehen und nicht diese ja, Zukunftsbestimmung radikalen und radikalisierenden Kräften überlassen, weil die gehen zur Wahl. Und äh, das europäische Bürgertum im, im nobelsten Sinne des Wortes muss sie auch zu Europa bekennen, dadurch, dass sie zur Wahl geht, was die Menschen dann in der Wahlkabine äh, als Abstimmung mit auf den Weg geben, ist deren Sache. Aber dass man zur Wahl geht, halte ich für, äh, für wichtig. Und ich hätte gerne, dass diejenigen, die an Europa zweifeln, was ich verstehe, nicht denken, dass ich dächte, dass alle Europa-Fragenden in der Rubrik der Europa-Verweigerer unterzubringen sind. Nein, Menschen haben berechtigte Fragen an die europäische Adresse, die muss man ernst nehmen. Was ich nicht möchte, ist, dass man. Äh, den Populisten, den Europa verweigern, den prinzipiellen Europagegnern nachläuft. Ich fordere immer wieder die klassischen europäischen Parteifamilien auf, den Populisten nicht nachzulaufen, weil, wenn sie denen nachlaufen, sie nachäffen, dann werden sie selbst zu Populisten und die Menschen merken den Unterschied äh, nicht mehr. Insofern ist das äh, wie immer schon ein Schicksalsfall. Und jeder, der zur Wahl geht, wenn er dann zur Wahl geht, und jeder sollte zur Wahl gehen, muss wissen, wenn er in der Wahlkabine steht, dass er an dem Tag Europa ist. Und er muss sich fragen, wenn alle jetzt so abstimmen würden, wie ich das jetzt tue, welches Europa würde dann entstehen? Das muss jeder sich fragen. Wenn alle so abstimmen würden, wie ich jetzt, was entsteht daraus? Und ich sage das nicht für die, die klassische Parteifamilien äh, stimmen, sondern ich sage das für die die da irgendwo am Rande oder unterirdisch unterwegs sind. Wenn alle so abstimmen würden wie die Radikalinskis, was würde dann auf unserem Kontinent im Gesamt, in der Gesamtbetrachtung des totalen Wahlergebnisses entstehen? Jeder, der am 24. 26. 26. Mai wählt, muss wissen, ich bin heute Europa. Ich bestimme jetzt, wie es weitergeht. ist eine verantwortliche Entscheidung, die jeder einzelne Bürger zu treffen, a. zur Wahl zu gehen und b. sich zu fragen, wenn alle jetzt so abstimmen würden, wie was würde dann aus Europa werden? Vielen Nach Dank. diesen prophetischen, ökumenischen, zukunftsweisenden <lacht> globalen Aussagen bedanke ich mich für dieses angenehme Absolut. Gespräch. Vielen Absolut. Dank, Frau Renz. Ja. Ich auch. Herzlichen Dank, Herr Kommissionspräsident. Ja. Ich darf Sie geleiten. Vielen Dank für die Fragen. Ja. Ich habe jetzt in unserem Gespräch auch meine Rede vor dem Film. Ich bereite immer Reden vor, während ich rede. Danke. Ja, das ist, Danke. Das ist up. Wunderbar. Upsala. Ja, ja, ich... Sehr verehrte Frau Landtagspräsidentin, lieber Günter Oettinger, wo bist du da? Kommissar deines Zeichens, lieber Erwin Teufel, ein alter, aber nicht alter werdender Freund, den ich äh, seit vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnte äh, schätze, meine Damen Ministerinnen, meine sehr verehrten Damen und Herren Landtagsabgeordnete, liebe Gäste. Ich habe im Flugzeug eine Rede vorbereitet. Und ich habe sie eben aus der Tasche gezogen und ich stelle fest, dass ich total unfähig bin, noch zu lesen, was ich mir da aufgeschrieben habe. Insofern haben Sie jetzt Anspruch auf eine total improvisierte Rede. Und ich entschuldige mich bei denen, die eine größere Rede vorbereiten. Ähm, ich bin froh, heute Abend hier zu sein. Im Leitfaden eines hieren Redners steht, man muss immer sagen, dass man froh ist, da zu sein, wo man in dem Moment ist. Das stimmt in den seltensten Fällen. Heute Abend stimmt das aus mehreren Gründen. Ich bin, habe eine Bringschuld der Landtagspräsidenten gegenüber, weil ich war schon einmal hier angesagt und auch zwei Tage vorher ab. Das passiert öfter. Aber es tat mir besonders leid, dass es hier passiert. Insofern bin ich jetzt hier dankbar, dass ich eine zweite Chance hier in Stuttgart äh, kriege. Äh, ich bin auch gerne hier, weil ich dieses Land mag, das Ländle, wie Sie komischerweise immer wieder sagen. Ich habe eben zu Präsidenten gesagt, wenn Baden-Württemberg ein Ländle ist, was ist dann Luxemburg? Insofern finde ich diese Art der Selbstbescheidung. Selbstbeschneidung fast ähm, bemerkenswert. Die Baden-Württemberger, die Baden-Württemberg können ja alles nur nicht Hochdeutsch sagen. Das stimmt im Übrigen nicht. Sogar mein Günther ist inzwischen der englischen Sprache mächtig. <lacht> ja, im Übrigen finde ich das ziemlich blöd, wenn jemand nach Brüssel kommt darf sich nicht nur in seiner Landessprache ausdrücken und sich bemüht, andere Sprachen zu reden. Darüber sollte man keine Witze machen, sondern feststellen, dass er das inzwischen sehr gut kann. Aber auch, wenn die Baden-Württemberger Baden Eigenbeschreibung kann Norddeutsch können, Europa können sie auch. Und das scheint mir wichtiger zu sein aus nur ein lupender, reines Hochdeutsch zu reden, was die meisten Baden-Württemberger ohnehin äh, tun. Ich bin gerne hier, weil ich mich hier in äh, Baden-Württemberg immer in laut spiele. Ich verbringe meine mehrere Wochenende im Jahr auf dem Schliffkopf. Zwischen den Jahren bin ich in Hinterzarten. Das ist was. Und sogar die Menschen sind freundlich zu mir. Ich dachte mir am Anfang, die kennen mich nicht. Aber inzwischen weiß ich, obwohl sie mich kennen, sind sie trotzdem freundlich. Und deshalb bin ich gerne hier äh, im äh, Land, weil dies ist ein europäisches Stück Erde Baden-Württemberg hat äh, 400, 500 Kilometer Grenzverlauf mit Frankreich und mit, äh, mit der Schweiz. Ähm, es gibt hier unwahrscheinlich viele Erasmus-Studenten. Äh, Erasmus-Programm ist ein großer Erfolg der Europäischen Union. Hat Konsequenzen auch. Es gab bislang 19 Millionen Erasmus-Studenten. Aus diesem Beziehungsgeflecht sind alle Million Babys entstanden. Das ist also das größte kontinental wirkende Libido-Programm der Europäischen Kommission. Und äh, das finde ich schon sehr. Sehr gut. Deshalb werden wir auch das Erasmus-Programm, dank äh, Meinung Günther, von 2017 bis 2000, äh, von 2021 bis, bis ans Ende der Welt verdoppeln. 30 Milliarden hat Günther Oettinger diesem Programm äh, in Zukunft äh, äh, zuerkannt. Und das ist gut. 30 Milliarden. Geld ist gut ausgegebenes Geld, weil es bringt junge Menschen zusammen, lässt sie sich nicht nur ineinander verlieben, sondern was ja eine Voraussetzung für dauernde Liebe ist, auch sich kennenlernen. Die Europäer kennen sich eigentlich nicht gut genug, und ich hätte gerne, dass die jungen Europäer, die heranwachsende Generation, die Möglichkeit erhält, andere näher kennenzulernen. Das muss nicht immer zu Fruchtbarkeitserlebnisse führen. Aber wenn junge Deutsche, junge Spanier, junge Italiener sich untereinander besser kennenlernen, auch die Länder, in denen sie studieren, besser kennenlernen, dann kann aus Europa was werden. Europa leidet darunter, dass wir uns nicht genügend mögen, nicht genügend lieben. Wieso? Weil wir uns nicht kennen. Und deshalb ist jeder Euro, der in dieses Erasmus-Programm Schließt ein, eine Zukunftsinvestition in, Europä in das Europäische morgen und deshalb müssen wir konsequent daran arbeiten wie dies ja auch hier wie das ja auch hier im Land passiert ich mag diese Initiativen sehr die die, die Metro Metropolregion Oberrhein betreffen die diese zusammen, das Zusammenrücken schweizerischen, äh, elsässischen, äh, baden-württembergischen Universitäten auf Trab das ist auch eine Zukunftsinvestition. Und ich kann die Landesregion nur ermutigen, an diesem Campus Europa konsequent weiterzuarbeiten. Das ist auch ein Stück Vorbereitung europäischer äh, Zukunft. Und deshalb merke ich auch das mir vor Wochen vom Ministerpräsidenten überreichte Europa-Leibnizier war. Da steht alles drin, was man wissen muss. Und ich empfehle die Lektüre all denen, die an Europa zweifeln und an Europa verzweifeln. Ich empfehle zwei Dinge. Wer an Europa zweifelt und an Europa verzweifelt, der soll Soldatenfriedhof besuchen. Merkt er. Wieso und fast halt? Und ich empfehle die Lektüre des Leitbildes der Landesregierung, weil das ist die Verinnerlichung beim württembergischen Europa zukunftszugewandten Zukunft äh, Bildes. Ja, jetzt äh, muss ich bekennen hier, wird das übertragen da? Ich sag's trotzdem. Eigentlich hatte Frau May, britische Premierministerin, ihren Besuch für heute Abend in Brüssel an. Und weil ich schon einmal abgesagt habe, habe ich ihr mitteilen lassen, ich hatte Wichtigeres vor. Also, ergo, ich werde morgen Abend nicht angehen können, weil sie kommt morgen Abend nach Brüssel und ich freue mich auf diesen äh, hoffentlich ertragreicheren Besuch, als die letzten Besuche äh, sich äh, vollzogen haben. Ich habe den tausendsten Bürgerdialog Freiburg mit dem Ministerpräsidenten gemacht. Wir haben inzwischen 1300 Bürgerdialog durchgeführt, also 300 seit Oktober weil ich auch die Kommissare gebeten hatte, nicht in Brüssel sitzen nicht unter dieser Käseblock zu verdunsten, zu vertrocknen, sondern die Menschen in Europa vor Ort äh, zu begeben. Es macht ja keinen Sinn, dass wir auf unseren Reißbrettern da rumzeichnen und nicht mit den Menschen reden. Ergo, sind die Kommissare Günther, ist besonders reisetätig, weil er mag reisen. Sehr, wo fährst du jetzt hin? Baku. Es liegt außerhalb Europas, aber immerhin. Also er ist ein EU-Evangelist. Er organisiert auch die Peripherie der Europäischen Union äh, so, dass wir da das äh, auf mehr Verständnis äh, stoßen. Das ist auch wichtig, dass er das tut. Ja, Baku oder wie war das, wo du hier ähm, Weil wer die Europäische Union von außen betrachtet, könnte den Verdacht gegen eines Sphinx wäre ein offenes Buch gegen die Europäische Union, weil niemand versteht ja im Millimeter genau, was wir da tun, also muss man Europa auch äh, erklären. Und äh, deshalb müssen die Kommissare vor Ort sein, mit den Menschen reden. Weil Europa kann man nicht gegen die Menschen machen und auch nicht gegen die Nationalstaaten. Ich gehöre nicht zu denjenigen äh, fantasiebegabten Zukunftsträumer, die denken, die Europäische Union müsste, ein Euro müsste so etwas sein wie die Vereinigten Staaten von Europa. Das wird nie klappen. Die, baden, die Badener, die Baden-Württemberger, die Menschen im Schwarzwald, die Menschen in Luxemburg, die möchten das bleiben, was sie sind. Deutsche Baden-Württemberger, Bayern oder was es sonst noch gibt, Saarländer, baden pfälzer Elsässer, Lothringer, die möchten nicht in einem europäischen Mitschmack untergehen. Die möchten das bleiben, was sie sind. Und wer sich zu seinem Land bekennt, zu, zu seinen Landschaften bekennt, zu seiner Region bekennt. Der ist ja kein schlechter Europäer. Der ist nur bodenhaft Europäer. Und äh, all diejenigen, die, die Menschen Angst machen mit diesem Schreckgespenst Europa, äh, stellt alles unter Kontrolle. Europa dominiert, alles Europa diktiert überall bis in die einzelnen Verästelungen des tagtäglichen Lebens. Irren sich! Wir müssen zeigen, dass wir für die Menschen arbeiten, und nicht äh, gegen sich. Deshalb kommt es mir sehr darauf an, dass man den kommunalen Faktor, den regionalen Faktor, Baden-Württemberg zum Beispiel, sehr ernst nimmt. Ich bin nicht dafür, dass man die Nationen platt, die Regionen nicht zu Kenntnis nimmt. Nein, Regionen sind ein entscheidender Faktor in der Europäischen Und die Europawahl wird auch in den Regionen mit, ich sag nicht, gewonnen. Aber mit, obwohl ich gerne hätte. Das möglichst viele Baden-Würdeberger zu schreiben Ende Mai äh, dieses äh, Jahres. Wenn wir den Europa-Gedanken dadurch verspielen, dass wir nicht für ihn kämpfen, auch nicht als Bürger aktiv durch Wahlteilnahme für Europa eintreten, dann überlassen wir Europa den europa -Gegner. Nun bin ich nicht der Auffassung, dass all diejenigen, die Fragen an die europäische Adresse haben automatisch im Lager der Europaskeptiker oder der europa untergebracht. Nein, ich bin wahrscheinlich derjenige, der am besten versteht, was in Europa nicht. Und wenn die Menschen fragen, wieso ist das so und jenes so, dann ist das keine europafeindliche Äußerung, sondern eine berechtigte Frage und deshalb sollte man diejenigen, die fragen, an Europa nicht als Europa Gegner beschimpfen, sondern die ernst nehmen ihrer. Aber diejenigen, die aus prinzipiellen Gründen gegen Europa, weil sie diejenigen nicht mögen, die nicht so sind wie sie, weil sie die die aus der Ferne kommen ablehnen, weil sie beim Blick über die Grenze nicht zu Patrioten werden, sondern zu nationalen äh, die muss man bekämpfen. Ich lasse nicht zu, dass man berechtigte Fragen ablehnt, weil man Angst hat, sie zu beantworten. Aber ich bin sehr dagegen, dass man den Unterschied nicht macht zwischen Europa-Fragenden und Europa-Ablehnenden. Diejenigen, die die Geschichte verstehen, diejenigen, die wissen, wo, woher wir kommen, die wissen, dass wir Europa brauchen. Das ist auch das größte und wirtschaftlich stärkste Land der Europäischen Union wird den Marsch in die Zukunft nicht schaffen, wenn es sich in Selbstverliebtheit dauernd spiegelt. Nein, wir brauchen, ist sage nicht, ein Meer an Europa, das ist nicht sein. Wir brauchen europäische Zusammenarbeit dort, wo sie funktioniert und wir brauchen europäische Zusammenarbeit dort, wo sie funktionieren soll. Daran müssen wir äh, arbeiten. Es ist so, wer sich einen nüchternen Blick für das bewährt hat, was kommt, der wird verstehen, wieso Europa sein muss. Man kann Europa nicht nur erklären aus vergangener Geschichte, obwohl es gute Gründe gibt, wieso und weshalb wir aufgrund dieses geschundenen Kontinents Europa brauchen. Mein Vater war ohne seinen Willen deutscher Soldat, weil Hitler, der Idiot, dachte, er könne die Russen nicht zwingen, ohne die Luxemburger in die Wehrmacht zwangszuregen. Das hat ihm aber nichts genutzt, weil mein Vater hat immer in die Luft russ sagt aber die Menschen, die 45 von den Frontabschnitten in ihre zerstörten Dörfer und Häuser zurückkehren, die aus dem KZ, zurückkehrt. Die haben aus diesem ewigen Nachkriegsgebet, nie wieder Krieg, ein politisches Programm entworfen, das bis heute seine Wirkung zeigt. Und ich gehöre zu denen, die immer sagen, die Geschichte hat nicht mit uns begonnen, nicht mit meiner Generation, auch mit der Nachrückung. Das große Verdienst für die europäischen Zusammenschlüsse, vielfältige art das ist die, das Verdienst der Kriegsgeneration. Die wussten, wieso und weshalb es nie mehr passieren darf. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann Europa nicht nur von der Vergangenheit. Man muss auch den Blick in die Zukunft wagen, einen weiten Blick in die Zukunft. Was ist dann die Zukunft, unabhängig von aktuellen äh, Vorgängen? Die Zukunft in Zahlen kleiden. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatten die Europäer einen 25-prozentigen 25, 25 Anteil an der Welt. An der Welt. Heute 7. Am Ende dieses Jahrhunderts 4%. Wir stellen heute in etwa 23% der globalen Wert in 10, 15 Jahren noch 15, 16. Und äh, In zehn Jahren wird kein einziges Land der Europäischen Union noch mehr als ein. Jahr. In 20 Jahren wird kein einziges EU-Land noch Mitglied der G7. Ich wünschte mir, ich wäre erst spät, sondern dann hätte diese Treffen. Nicht Aber der Hinweis, dass wir uns verzwergen, ist wichtig. Deshalb lege ich so viel Wert darauf, dass wir in Sachen Außenpolitik und Verteidigungspolitik uns beraten. Wir müssen enger zusammenarbeiten. Es gibt in Europa 173 Waffengas, in Amerika, USA 30. Es gibt in Europa 17 Panzer, in Amerika 1. 80 Prozent des militärischen Beschaffungswesens findet intern in jedem Land statt. In Luxemburg nicht, weil wir keine Waffen haben. Die Deutschen haben das. Die Franzosen haben einen und die Briten haben noch einen. Das heißt, man muss diese Dinge zusammenbringen. Das macht ja keinen Sinn, dass es 17 Panzertypen in Europa gibt, wenn einer reicht. Wir haben mehr Helikopterfirmen, als wir Regierungen haben, die Helikopter kaufen. In, insofern gehört das Beschaffungswesen in einer Hand zusammengeführt. Die der, der amerikanische Verteidigungshaushalt beträgt genau das Doppelte des Europäischen. Aber wir haben nicht 50 Prozent der amerikanischen Effizienz, sondern nur 15 Prozent der amerikanischen Effizienz. Insofern bin ich sehr dafür, dass das Gestalt annimmt, was wir die Europäische Verteidigungsunion äh, nennen. Und dann müssen wir auch unsere interne Geschichte in Ordnung Europa ist nicht sozial genug. Die Kommission hat... Äh, im November letzten Jahres den Sozialpfeiler in die Landschaft. Prinzip ist, für die gleiche Arbeit am gleichen Ort wird das, wird das gleiche Geld bezahlt. Vor allem, wenn es um die Entsenderichtlinie geht, die wir novelliert haben. Es kann nicht sein, dass Europa, der Binnenmarkt, der Ort ist, wo Menschen ausgebeutet werden. Nein, jede Arbeit verdient einen gerechten Lohn und der gerechte Lohn ist nur dann gerecht, wenn jeder denselben Lohn für dieselbe Arbeit an derselben Arbeitsstelle äh, kriegt. Applaus Deshalb bin ich auch dafür, dass wir das Thema Mindestlohn in Europa neu angehen. Nicht, dass ich dachte, überall in Europa muss derselbe Mindestlohn bezahlt. Das wird nicht klappen. Aber dass das es Ziel, dass Mindestlohn es gibt, damit jeder von seiner Arbeit leben kann. Das halte ich für eine europäische, essentielle Prinzipiensetzung. Und ich habe mich auf vielen CDU-Parteitagen auspfeifen lassen. Inzwischen werde ich nicht mehr eingeladen. <lacht> Weil ich immer für den, den Mindestlohn in Deutschland plädiert habe. Großes Gemecker, großes Geheul. Habt ihr das jetzt ja oder nein? Ist er zu niedrig? Ja oder nein? In, insofern. Gibt es so einen europäischen Kanon sozialen Zuschnittes, den man überall beachtet, hinzukommt? Dass wir uns der Tatsache bewusst werden müssen, dass die große Herausforderung für den Globus Afrika ist. Wer das nicht sieht, ist blind. Die Afrikaner das sind heute 1,25 Milliarden. In, in 20 Jahren sind das zwei, über 2 Milliarden. Wir klagen darüber, sehr oft zu unterrechnen, dass es diese Migrationsfälle gibt. Wir wurden ja nicht überrannt. Es wurde nur so beschrieben. Aber wenn wir nichts auf den Weg machen, mit unseren afrikanischen Brüdern und Schwestern, die Zukunft gemeinsam zu planen, dann werden die Afrikaner ungeordnet nach Europa kommen. Und ich habe jedes Verständnis. Weil ich aber weiß, dass dem eine interne, eine innere Sprengkraft innewohnt hätte ich gerne, dass wir den Afrikanern dort helfen, wo sie leben. Und deshalb haben wir einen Plan auf den Weg geschickt, auch von Günther finanziert. Er muss ja alles finanzieren, was mir so durch den Kopf geht. 45 Milliarden externen Investitionen, weil ich der Meinung bin, besser, man gibt den Afrikanern die Möglichkeit, vor Ort ihr Leben zu gestalten, als dass man sie in die Meere Besser vor Ort. Und deshalb müssen wir auch in Fragen der Außenpolitik, wie Übrigen auch der Steuerpolitik, aber vor allem der Außenpolitik, uns von diesem Einstimmigkeitsprinzip weg sondern mit qualifizierter Mehrheit abstimmen, wenn es um außenpolitische Themen und Lösungsansätze geht. Weil ich leide darunter. Applaus es reicht, dass ein Mitgliedstaat Nein sagt, damit wir keine Positionen Zum Beispiel Griechenland hat sich dagegen gewehrt, dass die Europäische Union die Menschenrechtslage in China kritisiert. Wieso? weil chinesische Investoren den Hafen von Peres auf. Ist das europäische Politik, dass jeder in seiner Ecke das tut, was er für sich gut findet und dass wir die Welt im Stich lassen? Wir dürfen die Welt nicht im Stich lassen, weil Europa ist nicht nur ein Angebot an uns selbst, sondern auch ein Angebot an den Rest der Welt. Und deshalb müssen wir, auch, müssen wir uns auch bei der Politikgestaltung auf das Wesentliche als ich mit Günther angefangen habe im November, er war schon länger da, aber er hat sich angeschlossen, habe ich gesagt, wir müssen groß in großen Dingen und klein und gemießelt. Es ist nicht Aufgabe der Europäischen Kommission, sich in jeden Winkelzug des tagtäglichen Lebens der Bürger einzubringen. Und deshalb haben wir uns darauf beschränkt, die jetzige Kommission. 25 maximal 25 Vorschläge, Gesetzesvorschläge pro Jahr zu machen, während die Vorgängerkommission 130, 140 äh, Vorschläge. Es reicht, wenn wir weniger tun, damit es besser wird. Man muss nicht viel tun, damit es weniger gut wird. Also sich auf die eigentlichen Dinge konzentrieren. Ich habe verhindert, und das sage ich nicht gerne in Anwesenheit von Günther dass wir die Toilettenspülungen in Europa nicht harmonisiert haben, obwohl das energiesparend gewesen wäre, die Duschköpfe nicht harmonisiert haben, obwohl das energiesparend gewesen wäre. Aber ich habe mir damals gesagt, wir haben diesen Ärger in Griechen mit Griechenland, wir haben Trump, wir haben Ukraine, wir haben Putin. Wenn ich jetzt vor die Presse trete und sage, große Nachricht, ich harmonisiere jetzt die Toilettenspülungen in Europa, das führt nicht auf spontane Zustimmung. Stoßen. Insofern haben wir diese Dinge abgestellt, obwohl sie nützlich gewesen wären. Die Kreiswirtschaft, Ökodesign, das sagst du immer, wenn du nicht sagen möchtest, was du eigentlich denkst. Aber es wäre nützlich gewesen, aber es hat nichts äh, gebracht. Wir müssen mehr in Sachen Forschung und Innovation tun. Hier in einem Forschungs- und Innovationsland wie Baden-Württemberg kann ja, ich ja offene Türen ein, wenn ich das sage, weil dieses Land ist ja führend in Forschung und äh, Innovation. Fünf Prozent des baden württembergischen Bruttosozialproduktes werden in Forschung und Innovation äh, investiert und das ist eigentlich ein Beispiel äh, für andere. Ja, also weil ich nicht lesen kann, was hier steht, komme ich jetzt ja zum Schluss. Ich möchte mich noch einmal... Ich für die Einladung bedanken und ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion, die ich zusammen mit Günther und mit, mit anderen äh, haben werde. Ich möchte noch hinzufügen, dass Sie nicht denken dürfen, dass in Europa alles schief ist. Es geht vieles schief, von Günther Oetting. Aber es geht auch vieles richtig. Wir haben seit Amtsantritt dieser Kommission 12 Millionen Arbeitsplätze in Europa. Hätten wir 12 Millionen Arbeitsplätze verloren, dann würde, alles, würde die ganze Welt sagen, Juncker ist schuld. Jetzt sagt niemand, Juncker hat 12 Millionen Arbeitsplätze. Ich habe sie auch. Weil Arbeitsplätze werden von Unternehmen und nicht von Kommissar äh, geschaffen. Wir hatten noch nie einen derartig hohen Beschäftigungsgrad in Europa. Äh, 300, ich muss das lesen, 239 Millionen Europäer sind in Arbeit. Äh, 73,2 Prozent der Europäer sind in Arbeit. Wir erreichen das Ziel 75% Beschäftigungsquote in den nächsten äh, Jahren. Die Jugendarbeitslosigkeit fällt nicht schnell genug, aber immer. Das wird nach unten korrigiert. Die Haushaltsdefizite, die waren 6,2% im Jahr 2014. Die sind jetzt 0,7%. Ich werde in, in, Deutsch, in überregionalen deutschen Medien, die die Finanzzeitungen nennen, Permanent beschimpft, dass wir den Stabilitätspakt nicht einhalten. Von 6,2 Prozent auf 0,8 Prozent wird das durchschnittliche Haushaltsdefizit abgesenkt. Gute Nachrichten. Dieses Jahr, im Laufe dieses Jahr, wird das Deutschland zum ersten Mal gelingen, den Stabilitätspakt einzuhalten. Das, ist, das hat Nachrichtenwert in Deutschland. Weil alle Deutschen denken, wir sind die Guten, wir sind die Orthodoxen, wir, wir wissen, wie es geht. Zum ersten Mal wird Deutschland in diesem Jahr die Schuldengrenze von 60% nicht überschreiten. Erzählen Sie das, Komm. Es sind nicht nur die Griechen, die kleine Sünder sind, große. Es sind viele andere auch. Insofern sind die Dinge nicht so krumm, wie sie scheinen. Und damit sie nicht noch krummer, sagt man krummer oder krümmer, krummer, werden, gehen Sie zur Wahl. Das ist Ihre Sache. An dem Tag wo die Europawahl statt, ist jeder von Ihnen Europa. Jeder, der seine Stimme abgibt, muss wissen, wenn alle so stimmen würden wie ich, wie würde dann Europa aussehen? Diejenigen, die dazu tendieren, links- oder rechtsextrem oder europafeindlich zu stimmen, müssen sich fragen, wenn alle dies hätten, was würde dann aus Europa werden? Also lassen Sie uns das Gute bewahren, und das finde ich gut Ablehnung. Vielen Dank.